Hallo, mein Name ist Markus Schräger. Ich bin Vorsitzender des Mitglied des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Paderborn und leite das Projekt ZT Online zentraler Erhebungsbogen online. Die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte haben die Aufgabe, den Immobilienmarkt zu beobachten und dort für Transparenz zu sorgen. Dazu werten Sie sämtliche Notarverträge, an denen Eigentum an einer Immobilie übertragen wird, aus. Und insbesondere schauen Sie in einem zweiten Schritt dabei auf die Erwerber, und wir senden diesen Fragebögen zu, damit weitergehende Informationen über Immobilien und Hintergründe zum Verkauf erfragt werden können. Dialogversendete Fragebögen wurden von den 75 Gutachterausschüssen für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen entwickelt, sodass sich aktuell ein sehr heterogenes Bild mit unterschiedlichen Fragestellungen und Intentionen ergibt. Das Projekt City Online verfolgt das Ziel, die bestehenden analogen Fragebögen in einen neuen, einheitlichen, zentralen, innovativen und digitalen Erhebungsbogen zu überführen. Dabei geht es in einem ersten Schritt um die gestellten Fragen. Vor allem der Erwerber steht dabei im Fokus, denn für sie muss es möglich sein, die Fragen zu verstehen und auch richtig zu beantworten. Daneben sind die Standardmodelle und Standardanwendungen der amtlichen Wertermittlung zu berücksichtigen, neben dem bestehenden Geschäftsprozess in den Gutachterausschüssen. Im zweiten Schritt geht es um die technische Umsetzung des neuen Erhebungsbogens. Intelligente Nutzerführung und optionale Unterstützung der Erwerber bei der Beantwortung der Fragen stehen dabei immer so, ebenso im Vordergrund wie die Plausibilitätsprüfung und ein automatisierter Datenfluss in die zentrale Kaufpasserung der Gutachterausschüsse. Am Ende des Projekts steht ein neuer digitaler Erhebungsbogen zur Verfügung, der von allen 75 Gutachterausschüssen für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen auch gerne darüber hinaus angewendet wird und mit dem ein umfangreicher Fundus an Informationen über Immobilien für eine qualitativ hochwertige Wertermittlung aufgebaut werden kann.